Was sind Ihre persönlichen Stärken und was sind Ihre persönlichen Schwächen? Bist du vielleicht auch schon mal in einem Bewerbungsgespräch vor diesen Fragen gestanden? Und dann hast du vielleicht begonnen, wirklich gut darüber nachzudenken. Oft fällt es uns sehr schwer, unsere Stärken zu artikulieren. Da fällt es uns vielleicht noch viel leichter, unsere Schwächen zu artikulieren. Aber warum genau ist das so? Wieso zeigen wir eher unsere Schwächen oder können diese eher erkennen, als dass wir unsere Stärken erkennen? Vielleicht, weil wir sehr oft hören, was unsere Schwächen sind. Schon als Kind wird uns immer wieder täglich eingebläut, das kannst du nicht machen, das darf man so nicht machen, das soll man nicht machen, das ist verkehrt, was werden die Leute denken, mach das bloß nicht, wie das dann wohl aussieht. Tief in uns drinnen steckt immer noch diese, diese Angst, diese Angst vor Ablehnung und diese, dieses Wissen, dass vieles in uns Schwächen ist. Dass wir vieles falsch machen und dass vieles nicht richtig ist, wie wir es machen. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du wieder dieses Video anschaust. Ich war vor kurzem in einer Situation in einem Saal von fast 500 Menschen und wir hatten einige interessante Themen und dann stand eine Dame auf, es ging darum, wie es in einem Verkaufsgespräch ablaufen würde und es war eine große, schlanke, blonde Dame, eine tolle Erscheinung, sie hatte eine wirklich gute Ausstrahlung und sie erwähnte dort, dass sie bei einem Herrenausstatter arbeite und dass es ihr immer wieder passieren würde, wenn Männer mit ihren Frauen kommen, dass die Frauen stutenbissig wären wegen ihrer Größe. Und der Trainer sah die Dame an und hat sie gefragt, sind sie sich wirklich sicher, dass die Leute zu ihnen oder dass die Damen auf sie eifersüchtig sind wegen ihrer Größe? Und sie sagte, ja natürlich, ich bin sehr groß und die Dame war eine sehr stattliche Erscheinung. Groß, schlank, wie erwähnt. Und er sagte, könnte es denn nicht wirklich sein, dass die Frauen neidisch auf sie sind oder angstvoll auf sie reagieren, weil sie einfach schön anzuschauen sind? Und die Dame behauptete, nein, es ist wegen meiner Größe. Da fragte der Trainer sie, kann es sein, dass sie an ihrer Größe, dass sie darunter leiden? Und sie stimmte zu und sie gab ganz offen und ehrlich zu, dass sie in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend immer wieder gehänselt wurde, dass die Menschen sie lange Bohnenstange genannt habe, dass sie immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass sie sowieso nur lang und dünn sei, dass dort kein Busen, kein Popo in der Hose sei, sondern wirklich nur groß. Und sie sagte, sie fühle sich absolut unwohl damit. Und dieses Unwohlsein, das überträgt sie auch in ihre Außenwelt. Und müssen wir uns nicht eigentlich überlegen, oh mein Gott, jetzt hat diese Dame so ein Problem damit, dass sie groß und schlank und eine Erscheinung ist und sie kann nicht damit arbeiten, weil sie sich einfach unwohl fühlt. Das heißt, alles, was sie irgendwie im Leben passiert, bezieht sie auf ihre Größe, auf ihre Schwäche sozusagen, anstatt dass sie sich wirklich damit befasst, dass es doch sein kann, dass andere sie anschauen oder vielleicht neidisch sind, weil sie eben groß ist, weil sie eben eine tolle Erscheinung hat, weil sie tolle lange blonde Haare hat. Aber wir fokussieren uns im Leben immer auf unsere Schwächen. Wir neigen dazu, diese Schwächen immer darauf umzumünzen, dass wenn etwas in unserem Leben nicht so passiert, wie wir uns das wünschen, dass diese Schwäche daran schuld ist. Versuchen wir es doch mal in unsere Stärken, mit diesen Stärken, die wir haben, dass wir uns diesen bewusst werden. Mir passiert es auch immer wieder, dass Menschen sagen, naja, sie würden für sich vielleicht gerne etwas dazu verdienen, so wie ich, sich ein zweites Standbein aufzubauen, indem sie anderen Menschen helfen, sich wohler zu fühlen, sich besser zu fühlen, aber dass sie ja nicht verkaufen können. Aber mal ganz ehrlich, das ganze Leben ist doch ein Verkauf. Du verkaufst dich bei deinem Partner, bei deinem ersten Date, du richtest dich schön her und du verkaufst ihm, dass du eine gute Wahl bist für eine Beziehung. Du verkaufst dich, wenn du zu einer Bewerbung gehst, zu einem Job. Da verkaufst du dein Wissen, dass du der richtige Mann, die richtige Frau bist, um das, diesen Job auszufüllen. Später verkaufst du deinen Kindern, wie wichtig es ist, abends schlafen zu gehen, wie wichtig es ist, Gemüse zu essen. Das ganze Leben ist also Verkauf. Und wir beziehen uns aber immer nur darauf, dass wir etwas nicht können. Dass wir ir irgendwo nicht gut sind und hindern uns so manchmal, unseren eigentlichen Wünschen näher zu kommen. Wie geht es dir denn damit? Ist dir das auch schon passiert? Schreib mir doch jetzt in die Kommentare, falls du schon Erfahrungen damit gemacht hast, egal in welchem Bereich. Und hast du eine Möglichkeit für dich gefunden, da wieder rauszukommen? Wie schaffst du es, deine Schwächen in deine Stärken umzumünzen? Denn genau darin sollten wir den Fokus drauflegen. Ich freue mich schon auf deine Kommentare, ich bin sehr gespannt, denn es gibt sehr viele Möglichkeiten daran zu arbeiten, aber wichtig ist, dass wir daran arbeiten wollen und wichtig ist auch, dass wir einfach ja uns Ziele setzen, unsere Träume uns wieder bewusst werden. Also wenn du noch Träume, wenn du noch Ziele, wenn du noch Wünsche hast, wie du dir etwas erarbeiten möchtest, wie du dir ein zweites Standbein zum Beispiel beruflich aufbauen möchtest, weil du vielleicht beruflich einfach mehr Anerkennung suchst oder eben dich vielleicht irgendwann komplett verändern möchtest, dann schreib mir doch einfach und wir machen uns einen unverbindlichen Termin. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf dein Feedback. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib gesund und bis bald, deine Petra.